Tief aus der Natur des Taunus kommt ein einzigartiger Gin. Von Hand gebrannt. Ursel, der Premium Gin aus dem Taunus. <lacht>